Wenn du Filme oder Videos produzierst, dann werden dir folgende drei Learnings helfen, Fehler zu vermeiden. Ich bin Dennis, Creative Director bei Good Visuals Only und äh, Filmregisseur. Und in den letzten äh, Monaten habe ich sehr intensiv an äh, verschiedenen Filmproduktionen mitgewirkt, von Kurzfilmen über äh, Unternehmenskommunikation und ähm, habe da insgesamt drei Learnings mitgenommen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Erstens, schenke Vertrauen. Was ich relativ schnell gemerkt habe, vor allem am Filmset äh, selbst, ist es unheimlich wichtig, den anderen Personen am Set auch zu vertrauen, dass sie ihre Rolle gut machen, dass sie ihren Job gut machen. Man kann natürlich eingreifen und vor allem auch als Regisseur ähm, musst du vielleicht hier und da auch mal ähm, ja, sag ich mal, die Führung übernehmen. Aber wenn es um das konkrete Handwerk geht, dann ähm, kannst du der Person am Set auch voll vertrauen. Und dieses Vertrauen braucht es auch, damit jeder sich auch am Set wohlfühlen kann und auch wirklich volle Energie in, seine, in seinen Job tut. Die besten Shots entstehen tatsächlich, wenn man auch einfach mal machen lässt. Also ähm, meinem Kameramann habe ich zum Beispiel beim letzten Dreh ähm, hier und da zwar Hinweise gegeben, aber an einer Szene, da ging es um eine Montageszene in meinem letzten Kurzfilm, ähm, ging es darum, möglichst auf kreative Art und Weise jetzt äh, ein gewisses Setting in Szene zu setzen. Es ähm, sollte mehrere Tage im Grunde abbilden. Äh, die Protagonistin durchlebt gerade mehrere Tage. Ähm, Im Drehbuch standen zwar schon ein paar Hinweise, aber ich habe gesagt, mach mal und tub dich aus. Und das sind tatsächlich mit sogar am Ende die besten Szenen geworden. Also schenkt euren äh, Menschen, euren Mitmenschen, die mit äh, an dieser Produktion wirken, einfach Vertrauen zweitens, dieses Vertrauen lässt sich aber auch erst richtig aufbauen, wenn, wenn du entscheidungsfreudige Leute am Set hast. Vor allem bei kleinen Entscheidungen ist es gar nicht möglich, immer den Regisseur zu fragen oder jemanden, der den Hut auf hat bei einer Produktion, sondern selbst einfach die Entscheidung zu treffen, selbst wenn man sich nicht ganz sicher ist. Das heißt, das ist, würde ich sagen, auch ein Schlüssel. Sei entscheidungsfreudig, trau dich auch, Entscheidungen zu treffen. Und mit den wichtigen Fragen kannst du auch zum Regisseur kommen. Habe ich die Erfahrung gemacht, auch als Regisseur muss man sich dann auf jeden Fall entscheidungsfreudig zeigen. Selbst wenn man auch äh, da sich nicht ganz sicher ist, ähm, einfach eine gewisse Sicherheit auszustrahlen am Set bei so einer Produktion hilft unheimlich viel. Und diese Sicherheit, die du auch ähm, ausstrahlst, überträgt sich automatisch auf die anderen Menschen am Set. Es gab tatsächlich beim letzten, äh, bei der letzten Imagefilmproduktion auch so eine ziemlich brenzliche Situation. Ähm, da hat unser Kameramann ähm, aus seinem Rig ähm, ein Teil fallen lassen. Ich dachte, es wäre nur der Monitor gewesen, aber tatsächlich war da auch die externe ähm, Speicherplatte mit dran. Und als er dann auf Aufnahme drücken wollte, hat er gemerkt, scheiße, es nimmt gar nicht mehr auf. Und woran lag es? Naja, tatsächlich, dass die Speicherplatte kaputt war. Und ähm, wir, haben, wir waren gerade mitten im Kontakt mit dem Kunden, haben also gerade eine szenische Situation da ähm, gespielt. Und dann musst du die Ruhe bewahren ähm, und dir auch sicher sein, hey, äh, egal was jetzt passiert, wir haben die Situation irgendwie im Griff, auch wenn mir natürlich das Herz in die Hose gerutscht ist. Und dann bin ich erstmal kurz mit dem Kameramann ähm, abseits gegangen und wir haben kurz ähm, geschnackt und überlegt, okay, äh, was genau da jetzt passiert, können wir das ähm, irgendwie lösen und hatten das Material noch nicht gesichert. Großer Fehler. Ähm, wir waren kurz vor der Sicherung und ähm, ich saß schon vor mir, hey, das müssen wir jetzt alles nochmal drehen. Und trotzdem musst du dann diese, diese, diese Sicherheit und Ruhe ausstrahlen, was ähm, mich schon relativ viel Überwindung gekostet hat, aber mir auch gezeigt hat, ähm, wie viel das wert ist. Der Kunde war ruhig, er war entspannt, er wusste, selbst wenn jetzt irgendwie ähm, vielleicht eine Detail verloren gegangen ist, ähm, das können wir easy nachdrehen. Ich habe gesagt, hey, wir haben ja am Ende des Tages auch noch einen Slot eingeplant für mögliche Nachdrehs und ähm, von daher war das gar kein Problem. Auch der Rest des Teams war ähm, relativ optimistisch, hat das gar nicht so richtig mitbekommen, dass da jetzt äh, eigentlich so eine Hiobsbotschaft eigentlich ähm, angekündigt war und da habe ich mich mit dem Kameramann zurückgezogen und er hat erst dann tatsächlich auf die Idee gekommen, hey ich habe ja noch eine zweite Sicherung auf der Kamera und damit haben wir tatsächlich das ganze Material noch gefunden, von daher war alles gut. So, und Hand dieser Situation sieht man, es war unheimlich wichtig, auch diese Sicherheit auszustrahlen. Ähm, ich wusste selber nicht ganz genau, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Und als ich dann gemerkt habe, hey, das ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario, ne, wenn ein halber Drehtag einfach in der Mülltonne ist, also dass du es nochmal neu drehen musst, ähm, dass, dass ich es dann doch geschafft habe, so eine Ruhe zu bewahren, ähm, das war für mich auch ein unheimlich spannendes ähm, Ereignis. Und ich glaube, das kann ich jetzt auch auf die zukünftigen Drehs mitnehmen. Was man da auch wieder sieht, ist, Vorbereitung ist zwar der Schlüssel, aber du kannst dich nicht auf alle, alle Situationen vorbereiten. Es braucht auch eine gewisse Spontanität und Flexibilität, um auf solche Situationen, mit denen du halt nicht rechnest, doch reagieren zu können. Und daraus leitet sich im Grunde auch schon mein drittes Learning ab. Nicht nur Sicherheit auszustrahlen in jeglicher Situation, was Entscheidungen angeht, sondern auch einen kühlen Kopf zu bewahren in kritischen Situationen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zu einer erfolgreichen Produktion, was vor allem den Umgang miteinander am Set angeht. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen und würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt. Wart ihr schon mal in einem größeren Filmset und habt solche kritischen Situationen erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen? Und ähm, vielleicht auch, was sind so eure Learnings ähm, aus diesen brenzlichen Situationen? Schreibt doch gerne einmal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.